Personenbezogene Daten, Big Data und die Relevanz von Datenschutz. Eine PowerPoint-Präsentation von Jule Muhrmann für TH Köln. Veröffentlicht unter CC BY -sa. Alle Quellenangaben finden sich gesammelt am Ende der Präsentation. Bevor wir in das Thema einsteigen, ist es wichtig, zwei Begriffe voneinander zu unterscheiden: Datenschutz und Datensicherheit. Das ist nämlich nicht dasselbe. Datenschutz meint den Schutz von spezifisch personenbezogenen Daten. Das sind alle Daten, die sich auf eine natürliche Person beziehen. Dazu gleich noch mehr. Das Ziel des Datenschutzes ist der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, also natürliche Personen und ihre Grundrechte und Freiheiten zu schützen. Dies ist rechtlich geregelt durch die Datenschutzgrundverordnung DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz BDSG. Kurz zum Verhältnis der beiden. Die Datenschutzgrundverordnung gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der EU. Das Bundesdatenschutzgesetz ergänzt und konkretisiert die Datenschutzgrundverordnung dann für Deutschland. Es dürfen keine Widersprüche zwischen den beiden bestehen und sollte dies doch einmal eintreten, dann hat immer die Datenschutzgrundverordnung Vorrang. Im Gegensatz zum Datenschutz meint die Datensicherheit die Sicherheit von Daten im Allgemeinen, also alle möglichen Arten von Daten, nicht speziell personenbezogene Daten, zum Beispiel auch Unternehmensdaten, Betriebsgeheimnisse usw., die Datensicherheit soll die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit von Daten gewährleisten. Die Datensicherheit wird technisch gewährleistet durch praktische Sicherheitsmaßnahmen wie Backups, Passwörter, Virenschutz usw. So die vorliegende Präsentation behandelt das Thema Datenschutz, also den Schutz personenbezogener Daten. Eine kurze historische Einordnung dazu. Datenschutzgesetze gibt es in Deutschland seit über 40 Jahren, zum Beispiel bezüglich des Umgangs mit Kundendaten bei Versandhäusern, der Post und so weiter. Daten werden auch schon seit Jahrzehnten ausgewertet und an Werbetreibende verkauft. Aber die Digitalisierung bringt eine völlig neue Situation mit sich. Menschen hinterlassen viel mehr Daten im Internet und Unternehmen können überall auf der Welt sitzen und werten diese riesigen Datenmengen maschinell aus, mit Hilfe von Algorithmen. Das bedeutet eine große Herausforderung für den Datenschutz, denn Daten aus dem Internet wieder herauszubekommen, ist sehr schwierig. Sie sind beständig und langfristig verfügbar und können theoretisch von jedem genutzt werden. Wie eben schon erwähnt, ist der Datenschutz in Europa geregelt durch die EU-Datenschutzgrundverordnung. Warum brauchen wir die Datenschutzgrundverordnung? Nun, bei jeder Nutzung des Internets, also bei jeder Suchanfrage, bei Online-Shops, sozialen Medien, Lieferservices, Messenger-Diensten, Sprachassistenten usw. So fallen personenbezogene Daten an und werden automatisch gespeichert und gegebenenfalls auch ausgewertet. EU-BürgerInnen und Internetanbieter treten dadurch bei jeder Internetnutzung in ein Rechtsverhältnis. Die Datenschutzgrundverordnung soll dieses Verhältnis transparent und verhandelbar gestalten. Sie soll den EU-BürgerInnen die Hoheit über ihre Daten garantieren, Sie regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen, Vereine oder Behörden in der ganzen EU einheitlich. Und sie weist hierfür beiden Seiten, also BürgerInnen und Unternehmen, Rechte und Pflichten zu. Aber um welche Daten geht es hier genau? Was sind eigentlich personenbezogene Daten? Personenbezogene Daten sind zunächst einmal alle Angaben, die sich einer bestimmten Person zuordnen lassen und sie damit identifizierbar machen. Personenbezogene Daten beziehen sich entweder unmittelbar auf eine bestimmte Person oder lassen sich mittelbar auf eine bestimmte Person beziehen. Mittelbar bedeutet in diesem Fall, dass man zum Beispiel aus der Kombination der Merkmale Wohnort und Vorname auf die Person schließen kann. Hier sehen wir ein paar Beispiele für personenbezogene Daten, zum Beispiel Name, Alter, Wohnort, Kontaktdaten, Beruf, Familienstand, ethnische und kulturelle Herkunft, Überzeugungen, zum Beispiel politischer oder religiöser Art, Gesundheit, Sexualität, biometrische Informationen, Bekanntenkreis, Konsumverhalten, Interessen, finanzieller Status, Sozialversicherungsnummer, Bankdaten und so weiter. Man hört im Kontext Datenschutz oft die Aussage, ich habe doch nichts zu verbergen, womit gesagt werden soll, dass es der betreffenden Person nichts ausmacht, wenn Unternehmen ihre Daten sammeln. Aber, wie vorhin schon geschildert, Datenschutz bedeutet informationelle Selbstbestimmung. Informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht und Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Jeder und jede soll grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung der eigenen Daten bestimmen können. Es ist also wichtig zu verstehen, es ist völlig irrelevant, ob man etwas zu verbergen hat oder nicht. Beim Schutz der Privatsphäre geht es nicht um das Verbergen bestimmter Informationen oder Handlungen, sondern um Autonomie und Kontrolle, also um die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, wie man sich der Welt präsentiert. Hierzu gibt es ein recht sprechendes Zitat von Edward Snowden, dem sogenannten Whistleblower. Seine Enthüllungen gaben Einblicke in das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten. Edward Snowden sagte also, zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Ein weiteres Argument, das man oft hört, geht in etwa so. Mir ist es egal, ob Leute wissen, dass ich zum Frühstück Cornflakes esse. Und es stimmt ja auch, nicht alle digitalen Spuren sind wichtig. Und vielleicht ist es egal, was sie zum Frühstück gegessen haben. Aber wenn man sich die eigenen Datenspuren genauer anschaut, findet man eine Mischung. Einige sind vielleicht sehr banal, andere können deutlich persönlicher sein. Zum Beispiel, wohin man geht. Dies kann zeigen, was man tut und mit wem. Oder auch, welche gesundheitlichen Probleme man hat. Etwa bei Arztbesuchen. Und Ihre Google-Suchanfragen verraten wahrscheinlich mehr über Sie, als Sie selbst mit Ihren engen Vertrauten teilen würden. Die Frage ist auch, ob Sie immer unterscheiden können, was wichtig ist und was unwichtig ist. Was heute banal erscheint, kann morgen wichtig sein oder vielleicht interessant für jemand anderen. Oder deutlich mehr über Sie verraten, als Sie denken. Und das ist das Prinzip, das grundsätzlich gilt und erklärt, warum Datenschutz so wichtig ist. Wir geben insgesamt meist in sehr kleinen Portionen sehr viele Informationen über uns, unseren Bekanntenkreis, unser Verhalten und unsere Interessen und Vorlieben, unseren finanziellen Status und unsere Meinungen in Konsum- oder Politikfragen preis. Und dabei wissen wir meist nicht genau, wer diese Daten einsehen und auswerten kann und wie und zu welchen Zwecken sie verarbeitet und vermarktet werden. Dabei soll der Datenschutz helfen. Ein weiteres Argument, das man oft hört, ist, aber ich bin doch nur einer von Millionen, wie kann man mich da sehen? Es ist ja aber so, dass nicht Menschen die digitalen Spuren auswerten, die wir alle hinterlassen, sondern Maschinen und Algorithmen. Einer von Millionen zu sein, bedeutet nicht, dass man sich in der Menge verstecken kann. Wenn die Maschinen ihre Daten mit den Daten anderer Millionen vergleichen, ist es einfacher, die Ausreißer zu finden. Und vor allem ermöglichen diese ungeheuren Datenmengen sehr genaue Einteilung von Menschen in Gruppen mit ähnlichen Merkmalen, Interessen usw. Und zuletzt das Argument, aber der Dienst ist kostenlos. Scheinbar kostenlose Dienste sind nicht kostenlos. Sie zahlen für die Nutzung mit ihren Daten oder, um es noch genauer zu sagen, mit ihrer Aufmerksamkeit, zum Beispiel für Werbetreibende. Denn für Werbetreibende ist die Kategorisierung von potenziellen KundInnen, wie in der vorangegangenen Folie beschrieben, sehr viel wert. Sie können Werbung so sehr zielgenau entwickeln und einsetzen. Wir haben also jetzt einige Gründe kennengelernt, warum unsere personenbezogenen Daten schützenswert sind. Aber wie genau fallen diese an, werden erhoben und ausgewertet? In diesem Zusammenhang ist der Begriff Big Data zentral. Milliarden von Menschen surfen täglich im Internet, shoppen online, halten Kontakt mit Freunden und Kollegen über soziale Medien oder E-Mail, teilen Fotos oder haben einen Arztbesuch. Was viele nicht wissen, ist, welche ungeheure Menge an Daten bei all diesen Aktivitäten produziert wird. Es gibt Schätzungen, dass die Menge an Daten, die seit Beginn der Menschheit bis 2002 entstanden ist, heute bereits innerhalb von 10 Minuten zustande kommt. Also in der Zeit, in der wir zum Beispiel einen Kaffee trinken. Diese großen Mengen an Daten werden Big Data genannt. Unter Big Data werden aber nicht nur große Datenmengen verstanden, sondern auch diejenigen Technologien beschrieben, die zum Sammeln und Auswerten dieser Daten verwendet werden. Das unterscheidet Big Data von reinen Speichermedien wie deiner Festplatte oder eines USB-Sticks. Big Data zeichnen sich durch drei wesentliche Eigenschaften aus. Erstens eine große Datenmenge. Alleine auf Instagram kommt täglich das Datenvolumen von 80 Millionen neuen Fotos hinzu. Wenn man diese Bilder auf Disketten speichern würde, könnte man 94 Fußballfelder damit pflastern. Zweitens Die hohe Datenvielfalt Nicht allein die Datenmengen, sondern die Vielfältigkeit der Daten sind Chancen, aber auch Herausforderungen von Big Data. Die Daten stammen sowohl von Organisationen als auch von Individuen. Es können geografische Standorte, Login-Daten oder auch ganze Videodateien sein. Das erschwert natürlich die Verarbeitung und Analyse, kann aber auch sehr umfassende Auswertungen ermöglichen. Und als drittes die Geschwindigkeit. Da sich die Daten ständig verändern und auch in ihrer Gültigkeit begrenzt sind, wird die Datengenerierung und Verarbeitung in Echtzeit erforderlich. Hier noch einmal ein paar Zahlen zum Thema Big Data. So viele Daten entstehen an einem einzigen Tag weltweit, Stand 2020. 294 Milliarden E-Mails, 65 Milliarden WhatsApp-Nachrichten, 4 Petabyte, Petabyte kommt in der Größenordnung nach Terabyte, an Facebook-Daten, darunter 350 Millionen Fotos, 100 Millionen Stunden Videos. Suchanfragen, 5 Milliarden, davon 3,5 Milliarden über Google. 500 Millionen Tweets bei Twitter, 95 Millionen Fotos und Videos bei Instagram. Und die gesamte, jemals in der Menschheitsgeschichte angesammelte Datenmenge betrug bis 2013, 4,4 Zettabyte und bis 2020 44 Zettabyte. Das ist eine Verzehnfachung innerhalb von nur sieben Jahren der gesamten, jemals in der Menschheitsgeschichte angesammelten Datenmenge. Das war jetzt alles recht abstrakt bislang, aber wie genau bei welchen digitalen Aktivitäten können denn nun welche Daten anfallen? Hier nur ein paar Beispiele als Gedankenspiel. Die Nutzung der App Tinder könnte zum Beispiel bedeuten, dass sie Single sind. Apps zur Buchung von Tretrollern oder Car2Go könnten darauf schließen lassen, dass sie städtisch, jung und mobil sind. Recherchen nach Biokisten oder Abos von Biokisten zeigen, dass sie umweltbewusst und gesundheitsbewusst sind. Die Nutzung von Airbnb und TripAdvisor kann darauf hinweisen, dass sie reiseinteressiert und weltoffen sind. Und so weiter. In dieser Tabelle kommen nun bislang hauptsächlich eher äußere, einfache Merkmale vor, wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Interessen. Die Analysen der großen Internetfirmen gehen aber deutlich weiter und zielen auch auf die Einschätzung der Persönlichkeit von Internetnutzenden. Am Beispiel von Facebook wollen wir uns das einmal genauer anschauen. 2012 wurde in einer Studie festgestellt, dass man mit Hilfe von Algorithmen, also Programmen zur Auswertung von Daten, Facebook-Likes analysieren kann und dadurch die Persönlichkeit eines Menschen einschätzen kann. So, wie es klassische Persönlichkeitstests auch tun. Die Studie zeigte, 10 Facebook-Likes reichen, um eine Person besser einzuschätzen als ein durchschnittlicher Arbeitskollege. 70 Likes reichen, um die Menschenkenntnis eines Freundes zu überbieten. 150 Likes reichen, um die der Eltern zu übertreffen. Und mit 300 Likes bei Facebook können Programme das Verhalten und die Persönlichkeit einer Person eindeutiger vorhersagen als deren Partner. Hier noch einmal etwas konkreter. Die Studie mit dem Titel Personality Patterns of Facebook Usage von 2012 ermittelt, welche Rückschlüsse die Likes von Facebook-Nutzenden auf die Nutzenden selbst erlauben. Sie bringt den Nachweis, dass man mit durchschnittlich 68 Facebook-Seiten Likes zum Beispiel die Hautfarbe vorhersagen kann mit 95%iger Treffersicherheit oder vorhersagen kann, ob der oder die Nutzende homosexuell ist mit 88%iger Treffersicherheit und zum Beispiel auch vorhersehen kann, ob der oder die Nutzende Demokrat oder Republikaner ist mit 85-prozentiger Treffersicherheit. Auch Intelligenz, Religionszugehörigkeit, Alkohol, Zigaretten- und Drogenkonsum, Beziehungsstatus der Eltern, also ob diese bis zum 21. Lebensjahr zusammengelebt haben oder nicht, können mit Hilfe von Facebook-Likes berechnet werden. An diesen Beispielen sieht man, über welche Wege und Quellen wir oft ganz unbewusst Daten über uns zur Verfügung stellen. Diese Daten werden mit Hilfe von Computern und Algorithmen analysiert und verarbeitet. Als Ergebnis werden umfangreiche Nutzer- und Kommunikationsprofile erstellt, also Merkmale von Nutzenden werden analysiert und in Profilen zusammengeführt. Diese Profile sind teilweise klar auf uns als Person zuzuordnen, zum Beispiel über einen Google-Account oder ein Facebook-Profil. Teilweise liegen sie in anonymisierter Form vor, könnten aber oft, theoretisch zumindest, auch wieder auf uns als Person zurückgeführt werden, also de-anonymisiert werden. Auf Basis dieser Profile werden Zielgruppen dann strukturiert, also Zielgruppen mit jeweils ähnlichen Merkmalen und Eigenschaften werden einer Gruppe zugeordnet. Dies ermöglicht eine sehr gezielte Ansprache für Werbung und in Wahlkämpfen. Dieses Schaubild zeigt noch einmal, wie werbetreibende potenzielle KundInnen in Gruppen einteilen. Die verschiedenen Farben der Männchen in diesem Schaubild stehen für verschiedene Interessensgebiete. Dies nennt sich auch Marktsegmentierung. Diese erfolgt auf Basis von Datenbanken, die personenbezogene Daten sammeln und auswerten. Je mehr personenbezogene Daten vorhanden sind, desto genauer können die Zielgruppen angesprochen werden. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass es ein Grundrecht ist, über seine Daten selbst zu bestimmen und dass der Kontrollverlust ein Risiko darstellen kann. Daneben gibt es aber noch einige andere Risiken, auf die wir jetzt jeweils noch kurz eingehen wollen. Die Diskriminierung, Verlust der Informationsfreiheit, Manipulation und falsche Datenauswertung. Auf Basis der erstellten Profile treffen Firmen oder Algorithmen Entscheidungen darüber, wie wir behandelt werden. Versicherungen, Arbeitsstellen, Bankkredite, Sozialleistungen, Konsumgegenstände usw. So werden angeboten und verteilt auf Basis von Marktdaten, die die einzelnen Bürgerinnen selbst im Netz hinterlassen haben. Je nach Schublade, in die wir eingeordnet wurden, werden uns unterschiedliche Waren, Dienste oder sogar unterschiedliche Preise angeboten. Das Risiko besteht nun darin, dass auf Grundlage von Nutzerprofilen, die mithilfe von personenbezogenen Daten erstellt werden, Einzelne oder Gruppen mit bestimmten Interessen oder Eigenschaften diskriminiert werden, also zum Beispiel keinen Zugang zu bestimmten Angeboten oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Versicherungen oder Krediten, erhalten. Je nach Schublade, in die wir einsortiert sind, erhalten wir auch unterschiedliche Suchergebnisse und Nachrichten im Netz. Webseiten bzw. die dahinterliegenden Programme und Algorithmen versuchen anhand der vorhandenen Informationen über den Nutzenden, zum Beispiel Standort des Benutzers, Suchhistorie, Klickverhalten usw., so vorherzusagen, welche Informationen der Nutzende auffinden möchte. Dies bedeutet, dass nicht jeder und jede dasselbe angezeigt bekommt, sondern Suchergebnisse, Newsfeeds usw. So individuell unterschiedlich sind. Das kann dazu führen, dass unerwünschte Informationen, die nicht der Meinung des Nutzenden entsprechen, nicht angezeigt werden, während eigene Meinungen überbetont dargestellt werden. Diese sogenannte Filterblase – das Bild zeigt zwei Personen in direkter Nähe, aber in ganz unterschiedlichen Wissens- und Informationswelten – gefährdet die Informationsfreiheit, also den freien, ungefilterten Zugang zu Informationen. Es ist also wichtig, sich bewusst zu machen, dass der eigene Newsfeed nicht objektiv und neutral ist, sondern dass Programme errechnen und bestimmen, was uns gezeigt wird. Filterblasen sind vor allem dann ein Problem, wenn Menschen einen Großteil ihrer Nachrichten aus den sozialen Medien beziehen, weil diese den Newsfeed personalisieren. Das ist insbesondere unter jüngeren Menschen mittlerweile immer mehr verbreitet. Es ist wissenschaftlich noch nicht erwiesen, dass Filterblasen in dieser strengen Form tatsächlich existieren. Fakt ist aber, dass das, was wir im Internet sehen, nicht für alle dasselbe ist, sondern auf unserem Online-Verhalten basiert. Wie stark dieser Effekt tatsächlich ist und ob dabei die Vor- oder die Nachteile überwiegen, hierzu gibt es widersprüchliche Erkenntnisse. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die gesammelten Daten falsch kombiniert oder interpretiert werden und so zu falschen Annahmen führen. Beispiel 1. Eine Person wird als zahlungsunfähig eingestuft, weil sie in einem Stadtteil wohnt, wo vermehrt Menschen mit geringer Kreditwürdigkeit wohnen. Wo man wohnt, kann also mit über die wahrgenommene Kreditwürdigkeit entscheiden. Beispiel 2. Jemand besucht regelmäßig eine Bekannte, die in einem Haus wohnt, in dem auch eine Beratungsstelle für Krebspatienten ist. Google analysiert die Bewegungsdaten und schließt daraus, dass die Person an Krebs erkrankt ist. Wir haben nun einige Risiken und Gefahren kennengelernt, die das massenhafte Sammeln und Auswerten großer Datenmengen mit sich bringen können. Aber... Es gibt viele Lebensbereiche, in denen aus Big Data auch Vorteile entstehen können. Hier einige Beispiele. Gesichtserkennungsdaten und Stimmerkennungsdaten zur Erhöhung der Sicherheit, zum Beispiel zur Personenkontrolle an Flughäfen. Bewegungsdaten zur Verhinderung von Epidemien, zur gezielten Leitung von Einsatz- und Hilfskräften oder auch zur Reduktion von Stauaufkommen. Historische Daten zur Verbrechensbekämpfung oder in der Medizin. Wearable Daten zur Steigerung der Gesundheit und auch Daten aus den sozialen Medien und Google Suchanfragen zum Schutz vor Terror und für relevantere und ja dann auch interessantere Werbung. Zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung. Bei jeder Internetnutzung fallen personenbezogene Daten an. Dadurch entstehen riesige Datenmengen. Unternehmen sammeln diese Daten und werten sie maschinell aus. Zu den Risiken von Big Data gehört zum Beispiel der Verlust der informationellen Selbstkontrolle, Profilbildung, Verlust der Informationsfreiheit. Zu den Chancen von Big Data gehört zum Beispiel Pandemieeindämmung, Verkehrslenkung, Sicherheit und Gesundheit. Die Datenschutzgrundverordnung regelt, wie Unternehmen mit unseren Daten umgehen dürfen.